Seid ihr auch solche Spezialisten, wo die Pflanzerlern vom Basilikum nur am Anfang so ausschauen? Wir zeigen euch heute nämlich beim Profi, wie das richtig funktioniert und setzen die Kräuter natürlich auch klein und machen unser richtig tolles Immunbooster-Menü. Wir sind heute bei Gartenbau Winkelhofer und werden uns einmal anschauen, wie sich das so mit den Kräutern verhält im Winter. Wie ihr vielleicht zu Hause das auch auf der Fensterbank machen könnt. Und im Anschluss daran werden wir das Ganze bei der Bettina verkochen. Ja, ich habe schon gemerkt, ich bin ja mit meiner, meiner Winterjacke völlig überdimensioniert. Da, drinnen, da ist es richtig schön warm bei dir. Ja, bei den Außentemperaturen da drinnen, da wächst ja nichts, das geht ja, ja gar nicht. Wie betreibst du denn hier das Ganze? Ja, mit relativ äh, viel Aufwand. Wir müssen im Winter eigentlich die Temperaturen konstant halten, zwischen 15 und 22 Grad. Das heißt, was brauchen die Kräuter eigentlich so im Gesamten? Das eine ist die Wärme, dann brauche ich aber Licht. Beim Basilikum zum Beispiel laufen sehr, sehr viel äh, Belichtungslampen, weil man die Tageslicht und speziell mediterrane Pflanzen. Die haben eine gewisse Tageslänge gewohnt. Das ist ein immenser Aufwand, das zu betreiben. Wie schaffst du es, Energie zu sparen? Ein paar Möglichkeiten haben wir doch. Äh, zum Beispiel ein Queckshaus äh, sind auf der Seite. haben wir Thermoscheiben. Es ist oben, wie man sagt, ist ein Energieschirm, der was automatisch äh, zufährt, sobald das Tageslicht weniger ist. Das nächste ist, die, die ganzen Steuerungen kann man alles mit einem Klimacomputer optimieren. Aber bei der Heizung selber man kann nicht ein Glashaus komplett isolieren, weil man braucht erst da das Tageslicht drinnen. Bei Strom haben wir uns in dem Fall wieder leichter, durch das haben wir schon sehr, sehr viel Photovoltaik haben. Jetzt können wir die Stromkosten halbwegs in, in den Zaun halten. Man kann nicht mehr da, wie die Voraussetzungen, die man hat, einfach optimieren. Was würdest du sagen, wie viele Kräuter habt ihr insgesamt aktuell? Ja, momentan stehen wir schon fast bei 400 verschiedenen Kräutern und Jungpflanzen. Das fängt an bei asiatischen Heilkräutern bis über ganz normale Wildkräuter, was bei uns in der Natur genauso vorkommen. Das kultiviert sie Die kultivieren wir und die werden immer beliebter, weil die wenigsten Leute trauen sich es einfach auf dem Feld, in der Wiesen mitnehmen und oft neben, neben Gehsteig und neben Straßen ist es auch nicht so die Sachen. Und jetzt äh, kaufen die bei uns die Kräuter in den Topf und setzen sie dann ins Hochbeet, in den Garten äh, ein. Also speziell der Wildkräutersektor, da ist noch viel Luft nach oben. Also kräutermäßig ist es ja Eldorado für Köche da herinnen. <lacht> Mit der Sille hast du auch, habe ich schon gesehen. Hast du irgendeinen Tipp? Ich bin ein absolutes Nackerbatzel bei Kräutern, da geht bei mir ganz viel schief. <lacht> da bin ich nicht so der Spezialist beim Anbau zumindest, beim Verkochen vielleicht schon. Es ist eigentlich nicht so kompliziert, wie oft viele äh, Leute glauben. Man muss nur ein bisschen logisch, wenn man es im Winter, in die Wintermonate, darf man nicht vergessen. Was wir jetzt da so sehen, ist ja für die Pflanzen immer nur Nacht, weil einfach die Tageslänge nicht da ist. Jetzt schauen wir eben an einem Fensterbangel, wo es in der Küche wo es warm ist, aber auch wo viel Licht ist. Dann gießen. Und von Zeit zu Zeit speziell stark zerrende Pflanzen, wie eine Petersilie, ein Basilikum, von Zeit zu Zeit töten. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Basilikum länger, als wir zehn Tage überleben lassen. Ich <lacht> Basilikum, das ist eigentlich das, wo eigentlich der Grüne Daumen von den Kunden am meisten gefordert wird. Das ist eine von den sensibelsten Pflanzen, die wir auch haben. Wir haben die oft wo gekauft und die haben einen langen Transportweg und haben viel in der Verpackung und dann in die Lager. Dann kaufen eigentlich teilweise Kunden schon eine kranke oder eine sterbende Pflanzen, was auch optisch noch für keinen ersichtlich ist. Aber Basilikum ist zweite, ist eine sehr, sehr stark zählende Pflanzen. Alle Wochen, alle zehn Tage braucht es ein bisschen einen Dünger. Basilikum sollte nie unter 18 Grad Minimum Temperatur sein und sehr, sehr viel Licht. Sonst ist eigentlich. Und kein Wasser von oben. Also das heißt von unten gießen, dass die Bladen nicht zu viel werden. Okay. Ja, das habe ich auch schon gehört. Das ist, das ist glaube ich, eines der wichtigen Dinge. Dann würde ich mir jetzt mal ein paar einpacken ja. da bei dir. Wir ja. ja? nehmen da mal so eine Petersilie mit. Da vorne hätte ich auch noch was für die, was momentan sehr, sehr im Trend ist. Das sind die Wintergemüse, wie zum Beispiel der Asia lief. Wow, der ist cool. Ja. Den müssen wir mitnehmen. Das ist auch was, was du nicht unbedingt warm kultivieren musst. Mhm. Äh, den kannst du im Vorhaus, äh, irgendwo, aber auch zu einem Fenster. Den kannst du sogar in ein Hochbett lassen. Wenn es einmal 50 Grad minus hat, das macht dann nichts. Wenn es dann wieder wärmer wird, kannst du ernten. Und da zwigst einfach nur die Blätter oben und hast einen sehr vitaminreichen Salat dazu. Und der kommt aber immer wieder, gell? Immer wieder, nur wenn es dann warm wird im Sommer, dann gehen in die Blüte, dann schießt er. Also das ist ein typisch Wintergemüse. Und Aloe Vera Pflanzen, wow cool. Bist du neusch, das sind Riesendinger. Ja, ja, und die werden erst richtig groß, wenn man die in einen größeren Topf rein tut. Das wären so riesige Brackerpflanzen. Das war ja auch mal was zum Verkochen. Muss man da irgendwas Spezielles beachten, jetzt, wenn ich Nein, die jetzt eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Die wird hauptsächlich, die hat keine Bitterstoffe drinnen, die Sweet, also sorten, die wird für Smoothies hauptsächlich genommen. Also da darf ich mal auf jeden Fall eine mitnehmen, weil das möchte ich gerne ausprobieren. Die zum Beispiel, die Baumaloe ist wieder äh, intensiver und die Bitterstoffe ist auch in der ganzen Heilmedizin die aloe die eigentlich den stärksten Wirkstoff geholt hat. Also das war so eine so Wundbehandlung und so Die ist speziell für Wundbehandlung. Nehmen sie auch begleitend für Chemo teilweise her. Also man kann nichts verkehrt machen. Ja. Weil sie haben also keine Nebenwirkungen. hilft ist gut. Schnittlauch brauche ich unbedingt. Ohne Topf? Ja damit, ja. Mitnehmen, sehr gut. Boah. Ein Hafenbasilikum. Ja. Da nehmen wir jetzt noch mit und ich hoffe, ja. dass endlich haben wir einer bei mir überlebt. Wenn du ja. tust, wie ich schon gesagt habe, steht da nichts im Wege. Perfekt. Danke dir nochmal und dann kann ich jetzt losladen zur Bettina. Servus Bettina. Ja, hallo, Marco. Freut mich, dass wir heute ja, kochen. Du schau, ich habe da einiges mitgebracht heute. Ein riesen Korb mit Kräuter. Genial. Ich bin ja gespannt, was du machst heute machst. Da werden wir einen Vital -Bowl machen heute. Vital -Bowl klingt gut, da bin ich gespannt, was das wird. <lacht> du als allererstes einmal, auf was kommt es jetzt bei der Bowl genau an? Also bei einer Bowl ist immer wichtig, dass ich eine Eiweißkomponente drinnen habe. Man kann immer so sagen, ungefähr ein Zehntel, dann habe ich ungefähr ein Zehntel Topping, dann habe ich immer so ungefähr ein Dreißigstel Kohlenhydrate, circa ein Vierzigstel von Ballaststoffen und Gemüse und noch eine kleine Einheit von Obst und dann noch Sesam oder Sprossen, Kerne, was man dann auch immer drüber geben mag. Und da hat er jetzt jede Komponente, aber auch noch seinen eigenen Kräuteranteil, oder? Genau, also vor allem beim Ofengemüse, da geben wir mediterrane Kräuter dazu. Die sind ganz klasse, die haben Gerbstoffe, Bitterstoffe, ätherische Öle, die regen gleich unser Verdauungssystem an, Leber und Galle. Und die habe ich zum Beispiel immer auch in getrockneter Form für den ganzen Winter, weil im Sommer kriege ich es in voller Kraft. Oder ich zieh so klasse, wie du es jetzt mitgebracht hast am Fensterbankel, kann man es aber auch super trocknen dann für den Winter. Und da habe ich dann auch zum Beispiel daraus ein Salz gemacht, da gebe ich dann auch noch gerne ein paar Blüten dazu. Man kann auch den Basilikum in ein Öl ansetzen, dann habe ich ein Basilikumöl oder man gibt die mediterranen Kräuter einfach in einen Essig. Dann habe ich den guten Geschmack und die ätherischen Öle in dem Essig drinnen. Also in unglaublich vielen Varianten. Also du bist ja bei uns die, die Kräuterfee sozusagen, meine, meine Kräuterfee. <lacht> <lacht> aber das ist ja nicht deine einzige Arbeit, die du betreibst, sondern du ist der bereich. Genau, also ich bin auch Yogalehrerin, aber da ja, mache es auch kombiniert mit den Kräutern, also Kräuterkraft-Yoga ist da entstanden. Ich mache auch, auch gesunde Ernährung, sprich ich begleite Menschen auf dem Weg zu einer besseren und gesünderen Ernährung und auch gern begleitet mit den Kräutern und bin außerdem auch noch Zen-Schülerin und befasse mich seit fünf Jahren mit Meditation und das fließt auch alles in das mit ein. Für Das Ofengemüse mit den mediterranen Kräutern müssen wir jetzt ein bisschen was schnippeln. Mit was willst du anfangen? Was haben wir denn als Paprika, Karotten? Mhm. Ich nehme die Karotten. Ja, passt. Weil die gut. muss ja nämlich nicht schön okay. beim Gemüsehändler des Vertrauens, wenn man ein gescheites, ein gescheites Produkt kriegt, dann bin ich der Meinung, ist die Schale ja nicht giftig. Das heißt, ich muss ja die nicht oberschön schön und kann die eigentlich, wenn sie ordentlich gewaschen sind, genauso mitverarbeiten. Perfekt. Und beim Ofengemüse Verschmort sich das noch nicht so schön. Und Ballaststoffe habe ich auch gleich noch viel mehr dabei, wenn ich schon drauf drauflasse. Ja und das coole Beil, was du mir da gegeben hast, das ist ja sowieso ein Wahnsinn. Das ist auch für die. Du hättest gerne ein bisschen grober, glaube genau. ich. Gell? Mhm. Ich finde ja bei den Karotten, das, das ist das Muster so genial. Genial, ja. Es ist gleich so bunt. Ja und das macht da in so einer Bowl natürlich fürs Auge auch unglaublich was aus, gell? Ja, definitiv. Ich sage ja auch immer, es sollte das Ampelsystem drinnen sein. Okay. Dann bin ich mir sicher, dass ich so ziemlich alle Komponenten dabei habe. Jawohl. <lacht> Erster Schritt für euch, bevor wir da jetzt weitermachen, Video liken, Kanal abonnieren. Die rote Ruhm, die darf ich jetzt schneiden, Die darfst oder? du schneiden, weil dann darfst du rote Finger haben. <lacht> <lacht> ist das jetzt das Letzte, was wir brauchen, oder? Ja, die rote das Böbel. ist das Letzte. Ja, Weil ähm, ich mache die zum Beispiel immer als letzter. Weil der Soft von der roten Rübe natürlich das Brett auch rot färbt und Stimmt. alles was du nachher schneidest, ist halt auch rot. Stimmt, ja. ja. So wie meine Finger und die ja, ja. kriege ich dann ja. sauber mit Zitrone. So, brauchen wir unsere Kräuter, gell? Was nehmen wir da jetzt als? Dann nehmen wir jetzt den Salbei, schau, kriegst du den dann kannst du da ja. grob die Bladeln runter. Also so ganze Zweige, gell? Ja. Ja. Genau, die tun wir so als eine, eine. Der ist also ein richtiger Allrounder, der wirkt keimtötend und bakterientötend auch. Also super, wenn man Halsschmerzen hat, aber auch gut für unsere Verdauung. Und dann nehmen wir noch einen Rosmarin. Der ist nämlich voll klasse, wenn ich jetzt einen Blutdruck habe oder auch bei Herzleiden. Dann brauchen wir nur einen Thymian. Der ist fein, wenn ihr jetzt einen Husten habt, zum Schleimlösen. Und dann nur ein Majoran, der wirkt auch voll glas beruhigend und schlaffördernd. So, jetzt kommt eigentlich nur noch das Olivenöl und das Salz drüber. Sehr gut. Immer viel Olivenmüll, das ist ganz wichtig, weil das liebe ich. Perfekt, Olivenmüll dass es geschmackig ist. Und dann mhm. ab in den Ofen. Sehr gut. Und da habe ich gleich noch einen Energiesporttipp für euch. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann verwendet unbedingt Heißluft, denn da spart ihr ja wirklich Temperatur. Ihr müsst mit viel weniger äh, Temperatur arbeiten und äh, spart natürlich über das Jahr gesehen dann auch einiges an Energie. Und während jetzt unser Grillgemüse im Ofen ist, machen wir den Salat, die Basis von der Polen. Okay. Das heißt, ich darf dir wieder runter oder? Bitte, den Asia-Salat und die ja. Petersilie. Der Asia-Salat hat super Scharfstoffe enthalten. Das ist gut für unsere Verdauung, aber auch für unser Immunsystem. Und die Petersilie, die jetzt auch noch dazu kommt, die ist ganz toll. Die hat voll viel Vitamin C enthalten. Auf 100 Gramm Petersilie kommen 100 Milligramm Vitamin C. Außerdem hat es noch B-Vitamine, Vitamin K, Kalzium, Kalium. Also gut für unsere Knochen, aber auch ganz toll für unser Immunsystem. Und unsere Harnwege werden super durchgespült, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tee draus macht. So, und dann darf man eigentlich die Kichererbsen nur, nur scharf anrösten mit Butter und Curry. Dann kommt nur die Petersilie dazu, die rösten wir jetzt nicht mehr mit, damit das Vitamin C erhalten bleibt. Da haben wir den Feta, der wird zerdruckt, kommt Basilikum und Knoblauch dazu. Und dann haben wir nur die Orange, das ist dann die Obstkomponente. Wenn wir die Orangen schneiden, da tun man die weiße Haut jetzt gar nicht zu viel runter, weil die hat nämlich voll viel Bitterstoffe. Und ich bin ja ein Fan von der einfachen Küche, da, da spare ich mir die Arbeit und gleichzeitig tue ich mir noch was Gutes. Uh, das schaut ja gut aus. Ja, richtig fein. Wir haben ja das im, im Rohr quasi ein bisschen abkühlen lassen, gell, damit das nicht in der großen Hitze rauskommt, weil dann schießt es den ganzen Dampf raus, mhm. die ganze Flüssigkeit. Mhm. Und äh, wenn man es drinnen ein bisschen auskühlen lässt, dann bleibt es viel saftiger. So, jetzt müssen wir die Bowl eigentlich nur noch anrichten. Den Quinoa dazu, die Kichererbsen, das Grillgemüse, den Schafskäse, die Orange, Sesam, und die Sprossen. Und mit den Limetten machen wir kurz Dressing noch, das dann noch schön oben drüber kommt. Das schaut mega gut aus. Oh, Richtig ja. bunt und in jeder Komponente sind Kräuter drinnen. Also so ein richtiger Vitalpol. Also ist der richtig gut gelungen. Danke. Jetzt brauchen wir nur noch was Süßes, nämlich was gesund Süßes. wirst du mir nicht gewohnt sein, aber einen Hafer-Mosbeer-Aloe-Smoothie. Für unsere gesunde, süße Nachspeise brauchen wir nämlich genau sechs Komponenten. Und das Wichtige ist, dass für mich ist süß, ja, wir haben es gesund und mhm. es geht flott. Perfekt. Das heißt, wir starten als allererstes mit unserer Hafermilch. Die Hafermilch geben wir in unseren Shaker. Dann brauchen wir ein bisschen eine Bindung. Das heißt, wir haben Haferflocken, wir haben ein bisschen Erdnussbutter. Das Ganze würzen wir natürlich auch, weil wir brauchen ein bisschen Geschmack. Als Süße. Ich nehme ich jetzt zum Beispiel Honig und ein bisschen Zimt, weil im Winter passt das ganz gut, mhm. wenn es so eine leichte Zimtnote kriegt. und natürlich die Fruchtkomponente brauchen wir auch noch. Das sind unsere Moosbeeren und zwar sind das Moosbeeren vom Sommer, die wir gesammelt haben, gefroren. Mhm. Also so sind sie super zum Verarbeiten, man hat immer was vorrätig und sie machen uns natürlich durch das Gefrorene auch den Smoothie. Gesund ist das alles ja schon, jetzt brauchen wir aber noch was, was das noch toppt und zur Spitze treibt, nämlich ein Blatt von der Aloe. Sehr gut, Schneiden Sie mal das schneiden wir ein großes Stückchen runter. Ich habe die ja weiter haben. Wir verwenden es voll gern äußerlich, bei Insektenstichen oder bei Verbrennungen. Aber man kann es auch echt klasse einnehmen. Sie hat ganz viel Aminosäuren, sie hat Vitamine, Enzyme enthalten, senkt unseren Cholesterinspiegel, aktiviert unser Leber, macht neue Blutzellen, baut auch die weißen Blutkörperchen auf und fördert auch den Aufbau der Darmbakterien, der guten Darmbakterien. Also ist echt eine ganz tolle Pflanze. Ja, die werden wir jetzt noch filetieren, also den Saft. Der da so rauskommt, den verwendet man ja nicht, sondern nur diesen Gelkörper. Und dann können wir die gleich würfeln und in unseren Smoothie reingeben. Jetzt schrauben wir da unseren Deckel drauf, schauen, dass das ordentlich zu ist, dass wir da keine bösen Überraschungen erleben. Und mixen das auf. So, fertig. Man, der schaut mega aus, den da ich am liebsten gleich probieren. Bitte. Voll gut, voll fruchtig. Super. Danke. Ja, da sind uns heute richtige Vitalbomben gelungen eigentlich. Wirklich oder? perfekt für die Jahreszeit. Perfekt. Gut gemacht. Und wenn euch das Video gefallen hat, da gibt es noch mehr davon.